Guten Tag, mein Name ist Dietmar Ferger. Ich bin Landtagskandidat der Partei Die Basis. Ich bin 58 Jahre jung, verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder. Als Umweltschutzingenieur, Präventologe und Unternehmer beschäftige ich mich seit Jahrzehnten mit Gesundheitsthemen. Unter anderem bin ich Mitglied im Präsidium des Deutschen Naturheilbundes. Seit fast 20 Jahren bin ich kommunalpolitisch tätig, augenblicklich fraktionsloses Mitglied im Kreistag. Dieser hat soeben 600.000 Euro aus dem freiwilligen Sozialhaushalt gestrichen. Deshalb muss die Hilfe für die Suchtkranken zurückgefahren werden, für die ich mich in meiner vorherigen Kreistagszeit eingesetzt habe. Dem Frauenhaus wurde der Kauf des dringend notwendigen zweiten Gebäudes in Lörrach verweigert diese und andere Ungerechtigkeiten zu stoppen, ist eine meiner Motivationen, mich im Landtag engagieren zu wollen. Neben der immer drängender werdenden sozialen Frage sind mir vier weitere Schwerpunkte wichtig. Erstens, eine kindgerechte Bildung mit mehr Freiraum für Schulen und Pädagogen. Initiativen wie Skole die freie, nachhaltige Schule Wiesenthal, die im Herbst ihre Arbeit aufnehmen will, brauchen eine gleichberechtigte Finanzierung und Unterstützung. Zweitens: Regionale Gesundheitskonferenzen sollen gefördert werden mit dem Ziel, selbstständige Gesundheitsregionen aufzubauen, die eigenverantwortlich handeln und alle Gesundheitsanbieter, also zum Beispiel auch Heilpraktiker, mit einbeziehen. So kann die Gesundheitsversorgung auch im ländlichen Raum eigenverantwortlich sichergestellt werden. Drittens eine Reform der Medienfinanzierung, denn es zeigt sich, dass die Unabhängigkeit der vierten Gewalt nicht mehr gesichert ist. Viertens die direkte Demokratie in Baden-Württemberg soll verbessert werden. Es soll Volksentscheide auf Landkreisebene geben. Dann hätten beispielsweise die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Lörrach über die Struktur der Kliniklandschaft abstimmen können. Weiterhin sollen Landräte direkt von der Bevölkerung gewählt werden. Die Basis will eine informierte und verantwortungsvolle Zivilgesellschaft, die basisdemokratisch über ihre Lebensumstände selbst entscheidet. Das schweizerische System könnte da als Vorlage dienen. Die Werte, die mich leiten, sind in den vier Säulen meiner Partei die Basis gut beschrieben. Erstens Freiheit, insbesondere die Freiheit zur Potenzialentfaltung, ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen und zentrales Element der Menschenwürde. Freiheit ist immer verbunden mit Selbstverantwortung. Zweitens Die Machtbegrenzung sowohl für Personen als auch für Strukturen ist essentiell für unsere Demokratie. Die zunehmenden Machtkonzentrationen schaffen strukturelle Gewalt und Macht in den Händen Einzelner, die weder demokratisch noch moralisch legitimiert sind. Drittens, Achtsamkeit im Umgang mit Mensch und Natur ist eine Grundvoraussetzung für Mitmenschlichkeit, aber auch für die Wirtschaft. Unsere Wirtschaftsstrukturen müssen wieder achtsamer werden. Viertens, die Schwarmintelligenz bedeutet für mich, das Wissen der informierten Zivilgesellschaft zu nutzen, statt die Beratungsdienstleistungen teurer Lobbyisten. Es gibt so viele engagierte Menschen in unserem Lande, die sich intensiv Gedanken über die Zukunftsgestaltung machen. Ihre Impulse müssen zur Abstimmung gebracht werden. Die Frage nach dem Glauben lässt sich nicht in fünf Minuten beantworten. Als Naturwissenschaftler bemühe ich mich um Wissen über Fakten und Zusammenhänge. Es gibt aber Bereiche, in denen wir nicht wissen können. Ich glaube auf jeden Fall an den Sinn des Lebens und daran, dass dieser nicht darin besteht, materielle Reichtümer anzuhäufen. Ich freue mich immer über Anregungen, Fragen und faire und sachliche Diskussionen und bedanke mich, dass ich meine Ziele hier kurz zusammenfassen darf. Musik